Also zeigen, wenn er macht, da was heizen und noch einen Kast. Fuck Glas oder Schwarz. Ich hey, soll das auf nichts richten. Ja, ich besser. das. Pass auf, pass Ja, pass Es ist einfach ja. ja. ja. ja, ja. Du wirst definitiv kein Tools ertränen. Es brennt. Willst nochmal? ist fachgeld. Es ist ist wir wieder auf. Das war